Wandertag in Niedersachsen damit herzlich willkommen, liebe Leute, hier heute Morgen aus Hannover. Ja, willkommen beim mega Hannover, hier der Startbereich, 50 Kilometer in 12 Stunden ist die Herausforderung und ich bin heute hier angetreten natürlich wieder mit dem Walter. Walter braucht nochmal eben hier seine Motivationszigarette. <lacht> Und äh, jetzt sind wir mal sehr gespannt, wir machen ja am ersten Mal hier bei diesem Veranstalter mit, das wird mit Megamarsch mitlaufen, das Wandern ist ja das gleiche, das kann ja nicht anders sein, aber wir sind schon sehr gespannt auf die Verpflegungsstation, denn im Gegensatz zum Mammutmarsch wurde hier vorher schon bekannt gegeben, was es da gibt, und da gibt es richtig was auf dem Teller, hätte ich fast gesagt, äh, auch was warmes, wenn ich das richtig gelesen habe, und da, da freuen wir uns natürlich schon drauf und sind ganz, ganz gespannt, wie es gleich losgeht, eine halbe Stunde ist zu so früh hier. Aber das macht ja nichts. ein bisschen sammeln. Also von der Autofahrt erholen, bin ja schon zwei Stunden unterwegs gewesen. Wir gehen auch mit, mit der Bahn angereist, weil es ja deutlich entspannter ist und davon Kosten sogar bald günstiger als bei den Spritpreisen, hier mit dem Auto zu fahren und umweltfreundlicher ja sowieso. Aber die Bahn hätte mich heute Abend nicht mehr nach Hause gebracht. Der letzte Zug fährt hier 20.30 Uhr und das ist mir zu unsicher. Wir starten um 39 Uhr, hätte ich elf Stunden Zeit mit Pausen und hier weg und zum Bahnhof und hast dich gesehen. Und das, ähm, das schaffe ich nicht. Darum sicherheitshalber mit dem Auto. Und jetzt warten wir, dass wir einstecken können, dann geht's gleich los. 50 Kilometer, 30 seid ihr da habt ihr Bock? Ja! 4, 3, 2, 1, bitteschön, viel Spaß! Spaß. Ja, wir sind jetzt pünktlich in 39 gestartet und laufen jetzt mal einfach hinterher. Wir sind überhaupt nicht ortskundig, ich war seit Ewigkeiten nicht mehr in Hannover und in der Gegend hier schon, schon gar nicht. Am besten Gelände startet das hier, aber ist ja wie bei den anderen Laufveranstaltungen, Wanderveranstaltungen auch einfach hinterher, die vor uns kennt den Weg. Das Alter, der erste Schritt ist getan. Das ist ja motiviert. Noch 49 Kilometer. Ich stelle gerade hier auch zwischen Kilometer 4 und 5. Wir werden ständig fotografiert. Wir werden geblitzt, ob wir, ob wir zu schnell laufen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, weiter. <lacht> dass hier die Geschwindigkeitsmessung bei Fußgängern gemacht wird, ich weiß nicht. Wir, ja, wir, wir mal, werden ständig fotografiert. Ich muss mal fragen. Immer diese Leute mit der Kamera, ich kann sie überhaupt nicht verstehen. Das ist aufladen hier, Pilz. Ja, nach gut acht Kilometern, eineinhalb Stunden jetzt hier, wir sind ganz flott unterwegs. Mit knapp sechster sechs Schnitt haben wir die Gruppe vor uns aufgelaufen. Hier wird ja nicht, über Mammut mal schon 30 Minuten Abstand gestaltet, sondern hier beim Megamarsch das ist 15 Minuten. Und so ganz langsam sind wir nicht. Wir sind vorne in der Startgruppe gestartet, da kommt man ja gut weg. Wenn man weiter hinten im Starterfeld startet, dann knubbelt sich das erstmal. Aber hier haben wir gerade gesehen, knubbelt sich das auch gleich wieder, weil wir jetzt die Gruppe vor uns auflaufen. Aber dann gibt es gleich was zu essen, Walter. Nach ja. Hause! Bei ja. knapp elf Kilometern, nach 20 ja. Minuten oder so. Freuen wir uns. Mal gucken, was der Veranstalter hier so anbietet. So, Kilometer 10. Oh ja gerne. Du... Oh ja, das wäre super. Tippitoppi. Toppi. Da ist ja gleich die erste Verpflegungsstation, aber einige haben sich schon gedacht, hier schön im Schatten im Wald. Achso, da schon ein bisschen früher. Gleich ist was zu essen. Ja, mittlerweile Kilometer 13. Ganz knapp, muss man gucken hier auf den Tacho. Und äh, jetzt sind wir doch schon gut zwei Stunden unterwegs, haben wir mal Hunger hier aufs Marmeladenbrot, was hier versprochen wurde. Und da jetzt was. Da gibt's jetzt was. Futter. Energie. Also noch ein elektronischer, der nicht so lange warten kann. Den Rest bedienen wir natürlich hier gern persönlich. Dankeschön. Schauen wir mal wie das hier beim Mega abläuft. Heißgetränke. Danke. Danke. Gut. Gerne Wir nehmen so Frühstück. Schmeckt auch gut. Weide schmeckt auch gut ja. kaffee ja. aus dem eimer Wir haben ja bald doch richtig gelesen hier, ist was zu essen, haben mir lecker Käsebrote geholt und ähm, so ein Coffee-Shot, kalter Kaffee, Koffein. Ich bin ja auch eher der Würzige, warum bin ich ganz happy, ums Erdnisse. Ja, ich habe jetzt den Verpflegungsposten hier ordentlich ausgenutzt. Ich glaube, ich habe sechs Käsebrote gegessen. Jetzt gehen wir gerade wieder weiter. Dann sehe ich hier den Stand mit Meckbrötchen. Den man vorher gesehen hätte. Ne? Man entdeckt bei solchen Veranstaltungen immer wieder was Neues. Und ähm, der Walter hat gerade seine, seine Hosenbeine abgezippt, weil das ja so warm ist hier draußen. Und jetzt zeige ich euch mal, was der sich hat machen lassen. Ich fasse es nicht. Muss ich ja wahrscheinlich nachziehen. Der hat sich das Mammut-Marsch-Mammut -Mammut auf die Wade tätowieren lassen. Ist das ein Abziehbild? Nee, das ist recht richtig, Walter, oder? Das ist, schon richtig. das ist ein richtiges Tattoo. Ne? Geht das in einer Sitzung? Ja, ja, ja. Da sehe ich mich schon mal Tätowierer. Ja, Zwangspause nach ähm, 16 Kilometern, glaube ja, ich, jetzt, ne? Ja. Und jetzt nach dem Bahnübergang für uns eine ganz ungewohnte Situation, weil es läuft keiner mehr vor uns. Wir müssen selbstständig den Weg finden. Ob das was wird Und alle laufen hinterher? <lacht> Kriegen wir hin. Das ist aus der Perspektive ja ganz schön anzusehen, wenn man die ganzen Leute sieht, die vor einem laufen und so So optisch. Allerdings für uns zum, zum Wandern haben wir gerade festgestellt, es ist doch schöner, irgendwie durch den Wald zu laufen. Wenn man so ein paar Kurven hat und jetzt nicht so ewig weit vorausschauend äh, gucken kann oder muss, dass man immer geradeaus läuft. Wie ja, hat die Dorfbevölkerung sich an die Straße gestellt, um es anzufeuern? Tippi-Toppi. Tippi-Toppi. Fast die Hälfte. Walter, unser Mittagessen. Hast du einen Grill dabei? <lacht> oh, schnell weg. Der Tierschützer anbiss. Jetzt knapp 23 Kilometer. Wie lange sind wir unterwegs weiter? Gut vier Stunden, knapp viereinhalb Stunden. Jetzt Verpflegungspunkt 2. Ich bin mal gespannt. ob sie wieder schneiden. Die waren echt lecker. Und diesmal habe ich die Augen offen, ob da wieder jemand ein Bettbrötchen verkauft, dass ich das erste sehe. Nicht, erst wenn ich satt bin. Ja guck mal, das fängt doch direkt vielversprechend an hier, zu trinken gibt es was, aber ich gehe erstmal alles angucken. Erstmal einen Überblick verschaffen. Besser ist das. Käsebrot gibts hier. Nee, kein Käse ist aber Hier haben wir mal Käse. Dankeschön. Guck hm? mal, hier vorne gibt es einen Kaffeeshot in der Mitte. wo ich hier stand, habe ich nicht verpasst. Es gibt keine. wieder der Käsestulle. Ich habe meine Trinkglase gerade aufgefüllt. Das ist alles, was fehlt. Und ich habe das in der Flasche nachgeschüttet. Ich muss mehr trinken. Woher noch Cola dabei? Er hat natürlich auch schon getrunken. Ähm, Walter hat sich schon alkoholfreies Radler besorgt hier. Ja. Ein bisschen Wirkung machen hier. Das bräuchte er ja auch noch. Bei Stunden Stefan Leutner. Na, willst du noch? Dann komm her, für B. Dann B, komm her. Nee, zu viel Kalorien. Kalorien? Ja, zu viel Gewicht. <lacht> ja, das war jetzt die posten 2 nach fast der Halbzeit. Und wir freuen uns auf dritten, ne? sondern gar nicht von zweiten los. Aber da gibt es Suppe, hatte ich ja noch nie bei der Wanderung, dass mir hier ein Eintopf gereicht wurde. Ich bin gespannt, was wir kriegen. Oh, schöne Kulisse, in der wir heute unterwegs sind. Also langsam kommen wir hier in die, in die Höhenmeter sozusagen. Ne? Was haben wir gesagt, so auf Kilometer 30, ne? 25 waren es ja gerade. Kommen wir hier einmal über den Dice, da, ist das hier wohl die höchste Erhebung in Hannover. Schauen wir mal, das ist mir überraschend. Jetzt hier unterwegs. Schöne, schöne Gegend, in der wir jetzt hier unterwegs sind auf dem Megamarsch Hannover. Nach das sind jetzt knapp 30 km und oh, muss auch mal ein bisschen durchatmen. In der Wald ist ja so, so eine kleine Rennmaus. Ne? Ich persönlich würde ja langsam mal so eine Steigung rauflaufen, aber ich bin ihm ganz dankbar, dass er mich mitzieht, dass wir da gut vorankommen heute. Puh, jetzt es wieder ein bisschen runter. <lacht> ist ein richtig sonniger Frühlingstag heute, aber es sieht schon so ein bisschen nach Erfrischung da hinten am Himmel aus und da werden wir gar nicht mal böse. Also wäre es nicht böse, so ein bisschen ein paar kalte Tropfen Wasser auf den Kopf zu kriegen. Wir haben jetzt mittlerweile auch halbzeit in den Höhenmetern hier überschritten. Wir sind jetzt bei Kilometer knapp 29 und haben jetzt 163 Höhenmeter, 147 müssen wir noch. Jetzt gibt es erstmal Tiefenmeter. Ich ne? das mal erstmal runter. Die zählen natürlich nicht mit. Nur die Meter rauf zählen wir als Höhenmeter. Es wird ein bisschen windiger hier beim 30-Kilometer-Schild. Und da kommt gleich was runter. Wie war das noch? Bei Gewitter soll man sich möglichst auf dem freien Feld aufhalten. Ne? damit man vom Blitz getroffen wird. Aber das ist ja ein Hügel, da können wir schnell hinlaufen. Ja, jetzt nach gut 30 Kilometern kommen wir hier zu Verpflegungsposten 3. Ich habe Ihnen auch Verpflegungsposten Linsensuppe getauft. Denn hier gibt es ja einen Eintopf. Haben wir beim Mammutmarsch ja jetzt nicht angeboten bekommen. Jetzt im Vorfeld habe ich mich schon mal ordentlich gefreut, dass es sowas gibt. Aber ich muss ehrlich sagen, jetzt richtig Hunger auf den Eintopf habe ich nicht. Walter, du? Nee. Schauen wir mal, was es sonst noch so gibt. Talen, Bananen, Äpfel, Bitte? süße Backwaren, Salzstangen, Fruchtgummi. Ja, Linsensuppe. wird ja, willst du auch eine? Oh, oh, da eine und das ist der Becher. Oder? Ein Kohle, klebt Ich halt es wohl fest. Nur ein Schluck? Nee, ruhig ordentlich. Ich schaue mir das an. So. Nee, das ist okay. So ist gut. Danke. Gerne. 2 km 90. Banana. Da geht es schon direkt wieder weiter. Hier muss eine kleine Pause gemacht werden. Wir wissen ja aus Erfahrung, wenn wir zu lange sitzen, oh hier muss man den Müll mitnehmen, ich meine Wenn wir zu lange sitzen, dann ähm, wollen die Beinchen nicht mehr. Bei mir jedenfalls. Dann werden die Oberschenkel schwer und hat man keine Lust mehr. Darum gar nicht so lange Pause machen, direkt weiter. Ja, hier geht es nochmal so ein bisschen hügelig nach oben. Und auf der anderen Seite bestimmt auch wieder runter. Hier wohne ich. Wie hier wohnst du? Ja, bei meinem gleich bei mir am Auto vorbei. Ja. ja, der Walter hat gerade erzählt, dass er hier untergebracht ist für die letzte Nacht und jetzt die kommende Nacht, damit er nicht so weit ich fahren, fahren muss. Er kommt ich ja aus Aachen. Und äh, das heißt, ein Auto steht hier an der Straße. Da kommen wir natürlich in Versuchung. Walter, fahr mich schon mal weiter mit dem Auto. Nein, natürlich nicht. Also es wird da richtig flott hier. Noch flotter. Ja, Der Walter mit seinen 70 Lenzen ist gerade wie so ein kleines Kindchen losgespurtet. Und. Äh, ja. Ist hier untergebracht und so wollen wir eben. eben gesagt. Gesagt. Ja. <lacht> Hallo sagen. Hallo. Ja, Hallo. Ja, Hallo. Ich denke, ich, ich denk, Kenn ich doch die diese. Immer diese jungen Rentner, ne? Der rennt er mir einfach hier weg plötzlich, fängt ja an zu spuren. Ja. Und. Äh, Bis ich sag halt immer diese jungen Rentner. Rennst du ja. plötzlich weg mir hier? Danke. <lacht> Bis später. später. So. Endspurt, Walter. Ja. Ja, jetzt kommt der Regen, da haben wir schon mit gerechnet. Jetzt ist er da. Aber ganz ehrlich, jetzt nach knapp 35 Kilometern tut das auch eigentlich ganz gut. Hier so also eine kleine Abkühlung, ne, Walter. So ein bisschen, ja, ja. bisschen. Das ist ja kein richtiger Regen, ist tröppelt so ein bisschen. Und erfrischend jetzt. Hier. Weiter geht's. Keine ja, Mit dem Wetter haben wir jetzt wieder Glück gehabt, das war wirklich nur so ein bisschen in ein paar Tropfen vom Himmel gefallen. und Jetzt suchen wir schon wieder Schatten hier, weil die Sonne so, so unerbärmlich auf uns runterstrahlt. Also warm ist halt gar nicht, ne? Das sind wir das steht da 18 Grad, glaube ich, ne? Wir haben es jetzt äh, 17 Uhr, sprich wir sind jetzt 7,5 Stunden unterwegs und knapp 40 Aber Kilometer. Ich ja. Haben wir natürlich genau getimt, ne? dass wir hier an den Bahnübergang kommen, wenn die Schranken wieder hochgehen. Alles Planungssache. So, Auflegungspunkt 4 ist erreicht. Das heißt wir müssen jetzt irgendwie so um die 40 Kilometer haben. Und ich muss sagen, ich merke es auch schon so ein bisschen. Mein, mein persönlicher Akku lässt so ein bisschen nach. Der Walter, wo ist er überhaupt? Der Walter macht schon wieder hier die Rennmaus. Man merkt ja schon bei vielen Leuten jetzt hier so ja, der ist schon so ein bisschen verpufft. Ne? Alle gucken schon ein bisschen, ein bisschen angeschlagen. Also alle nicht, aber viel. Ich ja auch. Hier auch das 40-kilometer-Schild. Haltet durch. Das wir natürlich, ne? Endspurt, Walter, ne? Endspurt. Endspurt. Schaffen wir auch noch. Ja, genau. Ja, das ist doch mal hier von den Bewohnern hier mitgedacht. Wirklich nett, wirklich lieb. Kriegen wir ein Grinsen ins Gesicht und läuft doppelt so schnell. Ne, Walter? Das bringt uns jetzt nach vorne. Ne? Ja. Eine Motivation hier. Ja, wir laufen schon einige Kilometer jetzt hier durch die Stadt Hannover. ist natürlich landschaftlich nicht, nicht so ansprechend. Wir sind irgendwie wieder zum Startbereich zurück. Das ist ja unser Ziel. Und Ich denke mal, dass das so weitergehen wird. Weiß ich nicht, aber ob wir ins Grüne kommen. Wir kennen uns hier ja nicht aus. Wir haben jetzt ein bisschen Weniger Bilder hier auf den letzten Kilometern. Ja, liebe Leute, wir sind so langsam jetzt hier auf den letzten fünf Kilometern. Und wir ist jetzt nicht mehr der Walter, der ist mir weggelaufen. Das ist jetzt der Michael, den habe ich jetzt hier gerade getroffen. Hi. Der Michael und ich, wir sind nämlich Leidensgenossen. Äh, wir sind oder, ja, ein bisschen unterzuckert gewesen. Mir wurde vorhin ein bisschen übel. Und ich habe so, so einen klassischen Fehler gemacht, Ich habe einfach zu wenig gegessen. Ne? Ihr sollte es eigentlich besser wissen, ich mache es jetzt ja nicht zum ersten Mal. Aber das war wahrscheinlich auch die Falle, dass ich ähm, einfach gedacht habe, ja, komm, glaub, wir noch bei eben zu Ende hier. Und fertig? Nee, nee, nee, nee. Ne? Also, ich halte hier als, als 51-Jähriger, muss dann auch schon regelmäßig mal Bütterchen essen, damit er was wird. Wir, ne? Siehst du wohl. Und er ist das erste Mal jetzt dabei hier und direkt 50 kilometer Genau. mega in Hannover. Das sage ich doch tippitoppi. Ne? Ja, auch 50. Ja, 50, genau. Fünf. fünf haben wir noch vor uns und die schaffen wir auch. Ganz sicher. Da sind wir uns ganz sicher. Und dann haben wir uns unsere Medaille verdient, unsere Urkunde verdient. Und wie heißt es so schön? Die Schmerzen vergehen der stolz bleibt. In diesem Sinne geht es jetzt weiter. Ja, die letzten vier Kilometer bin ich jetzt wieder allein unterwegs. Herr Michael, ist völlig fertig. Er hat das halt noch nie gemacht und jetzt ist der Akku wirklich leer, Beine tun weh. Keine Energie mehr, aber er schafft das noch. Aber ich wollte ja auch noch den Walter treffen, der ist bestimmt schon gleich im Ziel. Und darum geht es jetzt deutlich besser. Und Leute, wenn ihr sowas mal macht und noch nicht gemacht habt, lest die Hinweise vom Veranstalter. Der weist ja ordentlich darauf hin und seid nicht so übermütig wie ich jetzt hier. Und denkt ach komm, Essen wird überbewertet. Ist nicht so. Ja, verstrichene Zeit jetzt hier 9 Stunden 58 Minuten also gleich 10 Stunden noch 3,7 Kilometer und die 10 Stunden waren jetzt inklusive Pausen also ich habe das Gerät ja nicht gestoppt wir sind vor 10 Stunden gestartet um 9.30 Uhr bis 19.30 Uhr und da bin ich schon mächtig stolz drauf ne? Wenn ich jetzt nicht nicht eingeknickt wäre hätte ich es auch mit den Pausen in 10 Stunden geschafft aber selbst schuld haben ja wieder ein Ziel an dem man arbeiten kann Ich jetzt ein bisschen sorgen, was mit dem Kollegen Michael da passiert ist, mit dem ich gerade ein Stück gewandert bin, der dann wirklich nicht mehr konnte. Also wenn das hier siehst, Michael, dann schreib mir doch einen Kommentar unter das Video, wann du angekommen bist. Das würde mich wirklich interessieren und ich habe wirklich so ein bisschen schlechtes Gewissen. Aber äh, wenn ich da stehen geblieben wäre mit dir, ich weiß ja auch nicht, wie lange, dann wären mir die Beine schwer, und dann kann ich auch nicht weiter. Also sorry, war nicht böse gemeint. Jetzt muss bloß auch wenige Meter bis zum Ziel und es mal zeigen, ein kleines Resümee zu ziehen. Ich bin ja das erste Mal diese Mega-Marsch-Veranstaltung mitgelaufen. haben ja schon fünf Mammutmärsche in drei verschiedenen Orten. Und äh, da will ich jetzt nicht einen direkten Vergleich machen, was ist besser, was ist, hat der eine, was hat der andere. Auch beim Mammutmarsch gab es je nach Veranstaltungsort Unterschiede in der Verpflegung. Und äh, beim Mega-Marsch hier kann ich nicht meckern. Also bei VP3 gab es ja sogar Linsensuppe hier. Es gab vorher auch die Info, was es an den VPs gibt. Das gibt es bei Marsch nicht. Das vergleiche ich doch ein bisschen. Na, ähm, egal. Nein, will ich jetzt nicht sagen, besser schlechter. Ähm, schlechter ist für mich heute halt dass das ich hier schlapp mache, ein bisschen, wäre ja selber schuld. Da finde ich hier rumjammert, dann meldet sich ja kein Mensch mehr an, der das hier sieht und das halt also Motivation angucken möchte. Nein, das kann man natürlich verhindern. Jedenfalls hat es mir super Spaß gemacht, auch mit dem Walter, der ist schon im Ziel. Ich habe gesagt, lauf mal weiter, lass mich von, lass dich von mir hier nicht bremsen. bin jetzt unterwegs, 10 Stunden 45 Minuten, 200 Meter zum Ziel, also irgendwie wie 10, 50, irgendwie sowas. Wird das werden als Zeit? Darauf kommt es ja nicht an. Ne? Die Füße tun ordentlich weh. Wie heißt das so schön? Schmerzen vergehen. Der Stolz bleibt. Und ich sage schon mal Tschüss. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich zeige das, das, den Zielerlauf natürlich gleich auch noch. Aber ich denke, ich werde nichts mehr kommentieren. Jedenfalls danke, dass ihr zugeschaut habt. Wer den noch nicht hat, darf den Kanal natürlich gerne abonnieren und auch gerne meinen Live-Kanal. Links dazu in der Videobeschreibung oder gleich am Ende des Videos. Und das würde mich freuen. Kommentiert ganz fleißig eure Erfahrungen hier heute in Hannover, weil das zweite Mal der Megamarsch hier stattgefunden hat. 50 Kilometer Strecke war übrigens, dafür so kann ich ja schon sagen, äh, da kann man ja ein Bild machen, war okay, dass man hier relativ flach unterwegs war, waren so um die 180 Höhenmeter. Das ist auf die, auf die gesamte Strecke nichts. Und ähm, auch sonst vom Verkehr, muss man über Straßen drüber, muss jetzt ja auch natürlich zur Messe Süd, da sind wir gestartet. Muss man natürlich auch durch die Stadt laufen. Aber wir sind ja durch das Naturschutzgebiet gelaufen, am Deister. Auch ein Stück, glaube ich, Maschsee heißt das hier in Hannover, lang gelaufen. Also alles tipi-toppi. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Spobo. Ciao. Und zu ihr seid Auch an euch, die haben wir es geschafft und dürft die Füße wieder hochlegen, das habt ihr euch verdient. Und Jetzt bin ich hier. Ja Alles da. Herzlichen Glückwunsch. Ich hab's überlebt. Bye. Ich schlage dich an. Mein Herzlichen Glückwunsch. Ja. Dankeschön. Freitag. Mit der Freunde, Feierabend. Und bin ich froh, dass hier, das ist auch ein Pluspunkt für die Veranstaltung hier, dann jetzt doch ein Vergleich, der Parkplatz direkt im Start- und Zielbereich sind halt Hier. Damit geht es jetzt nach Hause. Und ich denke, dass ich heute halt zu Hause angekommen bin, denn das hätte ich jetzt dieses Video nicht zu sehen bekommen. Und ja, das stelle ich auch mal gar nicht in Frage, dass ich ankam. Da Dauert nur vielleicht ein bisschen länger. Also bis demnächst. Euer Spro. Tschüss.